Guten Morgen, hier ist Valle Valle die Bravo. Oh, Valle, damit mir das immer schwer beim Aussprechen. Die Mexikaner sprechen das LL vielleicht G aus. Ja, bin da jetzt gerade am Hafen. Also die Stadt ist echt ein Hammer. Und fahr gerade auf den äh, Torre de Alto rauf. Oh, das ist so ein Aussichtsturm, da starten auch die Paragleiter. Sieht man immer wieder, die Paragleiter runterkommen da am See. Also, als kleine Zusatzinformation, wenn Sie da auf den Latore fahren wollen, wollt, zu Google Maps routet euch von Valle di Bravo rauf. Das geht aber nicht, da steht man an, das sind so Privathäuser. Da muss man um den ganzen Berg herumfahren. Und der Eingang da ist relativ schwer zu finden. Ich werde euch unten das verlinken. Ja, wo, der, wo die Abzweigung ist, weil Google Maps erkennt das nicht. Ich hoffe, dass das da der richtige Weg ist. Das ist zwar ein bisschen anteillich. Also mit dem Auto würde ich es nicht machen. Ja, Aber jedenfalls ich speichere das ab. So das wird schon spannend, weil da geht es schon schön rauf. Der Italica! Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Vorher. Da muss man einmal links abbiegen, weil da kommt man sonst auf einen Privatweg. Ja, mal schauen, wo ich da rauskomme. Solange es kein kalker ist. Und da stehe ich anscheinend wieder an. Ja. Ja. Anscheinend wieder der falsche Weg. Hm. Na, hm. no, da bin ich auch nicht richtig, oder? Mitten im Klapperschlangengebiet und Skorpionssaison ist auch Aber es ist ein super kleines Training mit der Italica. Wo oh, bin ich da jetzt raufgekommen? Ich hab da, oder? Ja. Ein bisschen so am Gelände herumkurven. Schön Spaß. Also das war es nicht. Schauen ob da eine Abzweigung war. Aber da war es uns nichts. Angeschrieben war es da auch. Vielleicht kommt man da auch noch zu Fuß rauf. Da vorne nochmal eine. Aber die Tafel hängt da vorne. Echt witzig. Na, Pause fahren, fahren wir halt am Fußgängerweg. Wurscht. Hey, Monte Alto, da, da ist er sehr angeschrieben. Cool. Ich weiß aber nicht. Der hat schlag den ich gefragt habe, der hat mir jetzt da der Tatsache Thomas drauf. Na ja gut, da habe ich eine kleine Enduro Apatie gemacht. Ranger Enduro dann richtig, oder? <lacht> Unglaublich, da geht's rauf, da geht's rauf. Das ist schon ein paar Härteproben für die Italiker. Irgendwann sollte man den Turm auch mal sehen. Den La Torre. Also lang passt super. Die erste trat zu früh aus und die zweite, da bloß nicht. Ist ja echt geil, oder? Aber wo jetzt? schon ein schönes Enduro training da auf, bin ich das eh nicht so gewohnt, gibt sich sicher und eine Belohnung, eine geile Aussicht. Oh, wie wird spannend! Aber wenn es ein Motorrad hat, was Enduro-mäßig ist, auf alle Fälle empfehlenswerter rauf zu fahren, ist recht. Ja, macht Spaß. Oh. Hase von links. Steht da Monte Alto, irgendwas. Der Kollege ist mit der da raufgefahren. für Partie und da ist jetzt dieser Aussichtsturm. Da kann man raufklettern und dann wird es ein paar schöne Aussichtsvideoszenen kriegen. Da hat man schon ein bisschen am Blick runter. Also genießt die Aussicht da, es ist unglaublich, es ist voll schön da. Und ja, also wenn Sie in die Bravo seid. Unbedingt zum La Torre di Montagna Alto. Ah, mit Motorrad weiß ich, wie man raufkommt, wie man zu aufgeht rauf geht, das weiß ich leider nicht. Aber, ja, ja wie gesagt, den Standort, wo man mit dem Motorrad rauffahren kann, oder den Abzweigepunkt, das speichere ich in YouTube in, den, in der Beschreibung. In der Beschreibung anfügen. So, mein treuer Gefährte. Und dann haben wir den letzten Hascher auf Valle di Bravo. Wirklich schön da. Jetzt geht es wieder runter vom Valle äh, vom La Torre di Montagna Alta oder Montagna Alto. Äh, coole Strecken. Man muss immer sagen, der mit der triumph der hat dann nicht wirklich eine offroad drauf gehabt. Hut ab, weil da sind ein paar so steile Stücke, dass der da raufkommt kommt, mit den schweren, mir war der Elektro-Atom-Spike, wenn du die umlegt, das kostet. Ja, Aber, jeder wie er möchte, aber ist viel lässig da, muss ich sagen. Vor allem in den Soundpassagen, das ist schon ziemlich mal ohne, sage ich jetzt einmal. Und so den Hut ab, dass der da rauf gekommen ist. runter. <lacht> mit, ich glaube, das Krembler hat 230 Kilo, also ich muss sagen, ehrlich gesagt, das wäre mit der GS eine Herausforderung, da runter und rauf zu fahren. Ich bin jetzt auch nicht so geübter enduro fahrer Aber mir reicht's. Der Autos, das geht leider in die gängigste Fortbewegungsmittel. von mir. Cool. Was kann man wenn man das sagt? Das ist ein mexikanischer Cowboy. Hola! Von der! So, jetzt geht es noch zu einem buddhistischen Tempel da in der Nähe von Valle, die Bravo. Äh, ich kann leider den Namen nicht aussprechen, aber ich werde es dann am Video sehen, wie er heißt. Ich nehme da, dass da eine Tafel vorne ist. Äh, ja, ich bin so froh, dass ich das Motorrad da habe, weil die Straßen da. Also, ich möchte da nicht mit dem Taxi herfahren. Da haut es da die Wirbelsäulen aus. Ich meine, das ist ein Motorrad auch, aber es macht zumindest mehr Spaß. Und man ist wirklich frei und kann machen und lassen was man will. Das ist echt lässig. War eine super Entscheidung. Man, vielleicht könnte man ein bisschen was stärkeres kaufen, ein bisschen was größeres, aber das ist halt dann halt wieder mehr Geld, was man in Hand nimmt. Ja. Ich bin schon neugierig, wie das mit der Italica dann ist mit dem Verkaufen, wenn ich wieder aus Mexiko abreise. Ah. Ja, sehe ich dann eh. So, jetzt habe ich noch... Oh, okay, da geht rüber zum... Ah, da sieht man jetzt halt den Namen. Hasia la gran stupa bon para mundial. Ja, mit Bildern von dort geht es natürlich dann weiter. Ich weiß jetzt nicht, es ist schon seit einem Kilometer da eigentlich Vorverbot für Motorräder. Quads und Fahngeräte. Wie ernst, dass ich das nehmen soll? Hm. Scheiß drauf, oder? Ich wir mich schon nicht verhaften. Ich bin echt neugierig, ich fahre da jetzt ganz langsam auf. Eigentlich wollte ich das unten stehen lassen, da beim Eingang zum Tempel. Weil da steht leise Zone. Aber das ist ein Kilometer. Ehrlich so gesagt, ich habe heute gerade los da zum Patschen und außerdem ist unten sowieso schon verboten. Also, Mir wurscht, wie riskier ist. es. Da ist wieder das Tor zu, aber wir scheißen uns da nichts. Da gehen wir jetzt einfach rein und werden wir mal schauen, was da so kommt. Also heute sieht wirklich Freiheit, weil da ist keiner. Mopeds ist glaube ich wirklich verboten, weil du siehst kein einziges Motorrad herum. Geil. Da steht auch irgendwas mit Office und so, mir wurscht. Schauen wir das jetzt einmal an. Ich mache ein paar Videos und dann reise ich wieder ab. Schaut aber echt cool aus. Der Tempel war jetzt mal nichts. Äh, es gibt dann einen zweiten, der soll geschlossen sein, aber das ist der erste, der ist auch geschlossen. Ja egal, egal, Video habe ich gemacht. Vorverbot bin ich auch, glaube ich, 5 km gefahren ohne. Ja, bislang ein bisschen angutes gefühlt schon, aber naja, was soll schon passieren? <lacht> Großartig. Straft keiner da drauf brommen und das glaube ich nicht mehr. Ja, jetzt fahre ich zurück nach Wale die und werde das Video, glaube ich, Videos Video schneiden. Ja, zum Abschied fahre ich nochmal durch Valle di Bravo, durch den Hafen durch und da kommt wieder die Nationalgarde, unglaublich. Die fahren da mit, euch das an, mit den Panzern und Tümern durch. Ah, jetzt bin ich eigentlich woanders reingekommen, auf der Kathedralenseite. Das wird dann gar mitten mit dem Hoffen, aber ich glaube, das heute in der Früh habe ich mit dem Hoffen begonnen. Ist auch okay. So, seht ihr noch ein bisschen oh, die Kathedrale von... Nein, das gibt zwei Kathedralen, deswegen... Okay. Deswegen tue ich mich nicht immer so schwer beim Orientieren. Okay. Nein, nein, dann fahre ich noch einmal durch den Hofen durch. weil mal Hostel, schaut euch das an, was da los ist. Das muss irgendwas auf. keine Ahnung. Also die stehen da relativ viel immer an für irgendwelche Steuern zum Zollen oder Gesundheit oder irgendwas. Das ist extrem. Teilweise, die Bankomaten haben es auch eine extreme Schlange. Naja, dann doch. Das sind halt dann die Nachteile, wenn es in Ländern, ja, die halt nicht zu den reichen Ländern gehören, quasi lebst. Aber so, das war nicht die Brava, es ist ein wunderschönes Ortschaft, total schön. Und ja, ich muss jetzt noch ein Foto machen von dem, weil ich die Bravo zeichen